Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um ein ganz besonderes Produkt. Ja, heute geht es um ein neues Produkt, das gerade im Moment diesen Entgiftungsmittelmarkt so ein bisschen erobert und überrollt. Ich bin ehrlich, wir sind ja Heilpraktiker, wir haben die Fernheilpraxis und wir haben natürlich mit Entgiftung seit vielen Jahren zu tun. Über ein Jahrzehnt behandeln wir Leute, entgiften Leute und Menschen, Patienten, helfen ihnen weiter in ihre Gesundheit zu kommen. Wir wissen im Rahmen der Regulationsmedizin, wie wichtig Entgiftung ist und sind dort Experten, was die ganze Schwermetallentgiftung angeht, Leichtmetallentgiftung, die Entgiftung von Pestiziden, Herbiziden, die Entgiftung von Stoffwechselmetaboliten, von Bakterien, Viren, Bestandteilen, also alles rund um die Entgiftung. Wir kennen die ganzen Produkte, die auf dem Markt sind, ähm, schulmedizinisch genauso wie alternativmedizinisch und sind da natürlich äh, unglaublich offen auf der einen Seite, aber auch super skeptisch, wenn da irgendwas Neues kommt und in der Regel sind dann die neuen Sachen, die so kommen, meistens nicht wirklich äh, vielversprechend oder überstehen einfach unsere Testungen nicht. Wir haben ja glücklicherweise die Möglichkeit alles zu testen und äh, so auch dieses neue Mittel, nämlich das heißt, das ist das Clean Slate, ja, ich zeige das mal hier, so eine Flasche, Clean Slate von der Firma Root Brands. Ähm, es ist mehrfach an mich herangetragen worden. Ich war immer erstmal ein bisschen abweisend und skeptisch. Dann habe ich es dann doch mal zugelassen und gesagt: Komm, dann schicke ich mir mal eine Probe, besorge mir mal eine Probe, ich teste das mal. Und erstaunlicherweise hat das richtig, richtig gut getestet. Ich habe es dann in verschiedenen anderen äh, Szenarien ausprobiert und geprüft. Wir haben es natürlich an uns selber auch getestet. Und ich muss sagen, Praxis Family checkt dicker Daumen hoch für dieses Detoxmittel. Ähm, ich habe dann in der, in der Folge die ganzen äh, die Literatur dazu die Studien dazu, die Wissenschaft dazu durchgearbeitet. Ich habe mit den Herstellern mich auseinandergesetzt und gesprochen und habe viele Therapeuten und ähm, Praktizierende damit interviewt und gefragt, was habt ihr für Erfolge. Die ganzen Erfolgsberichte waren einfach großartig, sodass wir es dann im großen Stil auch für uns und bei uns in der Praxis getestet haben und äh, wirklich mit herausragenden Ergebnissen. Ich muss tatsächlich sagen, es ist so, von der Testung her schlägt dieses Mittel im Moment ähm, sämtliche anderen Detoxmittel. Was ist das Besondere? Das Besondere ist, ja es wird oft unter dem Namen Flüssigzeolit äh, betitelt, das ist falsch, es ist nicht Zeolit, es ist zwar aus dem Zeolit gemacht und zwar aus einer besonders guten Form vom Zeolit, aber es ist nicht mehr Zeolit, weil es in der Form, wie es dann aufbereitet wurde, bereinigt wurde durch verschiedene patentierte Herstellungsverfahren, ähm, wurde das Siliziumdioxid freigesetzt da drin, und äh, diese Orthokieselsäure ist das, was letztendlich diese Hauptentgiftung macht und die ist so elementar aufbereitet worden und auch von der Größe her so optimiert worden, dass es eine ideale Entgiftung macht, ohne die Nebenwirkungen zu haben, die das Zeolit in häufigen Fällen hat. Wir haben mit Zeolit häufig die Erfahrung gemacht, dass es Nebenwirkungen bei den Patienten macht, die nicht positiv sind und dass es vor allen Dingen auch nicht in der Lage ist, jetzt tief im Gewebe zu entgiften, sondern hauptsächlich im Darm zu entgiften. Diese Form, diese besonders aufbereitete Form ist wie eine Art Neuentwicklung, Neuentdeckung von, von äh, einem Mittel, ähm, das da jetzt hergestellt wurde. Und das Schöne ist dabei, das ist tatsächlich zellgängig, es ist gehirngängig, es holt aus dem Bindegewebe die Gifte und was mich persönlich so begeistert, einmal alle Gifte, also es ist ein Mittel, das in der Lage ist, intelligent die ganzen Toxine zu binden, denen wir ausgesetzt sind. Schwermetalle genauso wie Leichtmetalle, genauso wie äh, die ganzen Pestizide, Herbizide und das ist großartig. Also ihr könnt damit Quecksilber binden, genauso wie Aluminium oder Glyphosat zum Beispiel und das macht das Ganze so stark und was das als der zweite Punkt, der nämlich richtig flasht, ist, dass es diese Stoffe festbindet und nicht mehr loslässt. Und das ist etwas Herausragendes, denn das Wichtige ist, dass diese Bindemittel, die wir nutzen im Körper, ja, normalerweise geben die ihre Gifte dann in der Leber ab und die Leber hat dann diese Aufgabe, das zu verstoffwechseln, in den verschiedenen Entgiftungsphasen aufzubereiten, um es dann auszuscheiden, entweder über Blut oder über Stuhl. Also über Blut heißt über die Niere. Ja, das ist okay, das ist meistens so. Die Schwierigkeit, dass an dieser Stelle immer das oft hier der Engpass ist, das heißt, wenn Menschen entgiften wollen, haben sie oft sogenannte Entgiftungskrisen, weil die Leber da einfach nicht mehr mitmacht. Und das Besondere ist jetzt bei diesem, bei dem Clean Slate von Root, dass es in der Lage ist, die Sachen festzubinden, festzuhalten, nicht mehr loszulassen, dadurch keine Belastung darstellt für die Leber, keine Belastung darstellt für die Niere, sondern einfach ähm, die Gifte Passiv bindet und ausschwemmt. Dabei ist auch wichtig zu wissen, es bindet nicht die guten Mineralien, also sowas wie Magnesium, Zink, Eisen wird nicht gebunden, sondern nur die toxischen, die schlechten Mineralien werden gebunden und das ist etwas großartiges für ein Mittel. Der Hersteller hat unglaublich viel auch Forschung und Untersuchung betrieben, viele Provokationstests mit Urin und anderen Dingen, wo wirklich auch nachgewiesen wurde, hey Leute, hier kommt wirklich was raus aus dem Körper, das Ding ist potent und die Art wie der Hersteller damit umgeht, finde ich echt großartig. Es geht darum, dass pro Tropfen von diesem Mittel wirklich eine hohe, hohe Dichte an diesen äh, Siliziumdioxiden ist damit die Entgiftung optimal funktionieren kann. Man braucht dann nicht große Mengen oder Löffelweise des Zeug, es reichen wirklich ein paar Tropfen, um einen optimalen Effekt hinzukriegen. Und was ganz entscheidend ist natürlich, dass wenn man damit anfängt, kann es passieren, dass Entgiftungssymptome kommen. Das liegt aber nicht daran, eben wie besprochen, dass die Leber oder die Nieren überwältigt sind, sondern es liegt oft an dem Körper, der einfach von sich aus sagt, wow, endlich ist da ein gutes Mittel, jetzt gebe ich mal ganz kurz hier alle meine Gifte ab. Und dann ist einfach wichtig, dass man weiß entweder an Therapeuten, an den man sich wenden kann, den man fragen kann. Ihr könnt uns dann auch gerne schreiben, uns kontaktieren, aber der wichtigste Ratschlag ist in der Regel meistens dann die Dosierung zu verdoppeln oder zu verdreifachen für einen kurzen Moment, für ein paar Tage einfach mal richtig viel zu nehmen von diesem Clean Slate und dann so nach und nach wieder zu reduzieren und zu gucken, ob der Körper dann einfach damit ähm, zurechtkommt und äh, finde ich, find ich riesig. Ihr könnt hier unter dem Video, haben wir das verlinkt, könnt ihr drauf gehen, da kriegt ihr sofort die, ähm, den Kontakt oder den, den Link zur Seite und ganz wichtig für euch, wenn ihr es bestellt, es kommt zwar aus den USA, aber es sind überall in Europa sind so, so Postlager, das heißt es wird nicht über den Teich geschickt, ihr kriegt keine Schwierigkeiten mit dem Zoll oder anderen Dingen, was oft so passieren kann, sondern es ist wirklich ganz bequem, ihr bestellt, kriegt das Zeug und könnt es, könnt es dann einnehmen. Wenn da Fragen sein sollen, schreibt uns einfach und ich freue mich, freue mich über dieses Produkt. Wir nehmen es selber, die ganze Family und ja, ich bin begeistert.